Ah, wer kommt mich denn jetzt schon wieder wecken? Ob oh, stimmt, ich war gar nicht am Schlafen. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Heute sind wir in Kapitel 22 und ja, ich bin nicht im somniel weil wir direkt vom letzten Kapitel in dieses hier eingeschmissen worden sind. Und ja, deswegen nichts mit dir vorbereiten, nichts mit tägliche Runden im somniel und ja, deswegen. Ja, können wir relativ schnell mit dem kapitel weitermachen wir haben schon im letzten part die cutscenes geschaut und habe ja nicht gut direkt danach weitergeht aber kommen wir wenigstens schnell wie möglich zum gameplay übrigens heute schreiben wir den 6 april und gestern wurde der letzte inhalt vom dlc pass freigeschaltet für dieses spiel was bedeutet die nebengeschichte Wurde freigeschaltet, also die, die diese DLC-Nebengeschichte, die auch weiß nicht so also ähnliches sein soll, wie hier in Fire Emblem Free Houses mit den mit den Ashen Wolves, also mit dem vierten Haus. Ich weiß nicht, worum es in diesem DLC gibt, aber da gibt es auch wieder so eine kleine Nebengeschichte. Und als ich das Spiel gestartet habe, heute <lacht> da kam wieder so eine Meldung, wo immer so. Erklärt worden ist ja dieser Inhalt wird jetzt freigeschaltet und das und das kannst du jetzt machen. Ähm, ich weiß nicht genau, the, vom Wort starten muss oder wann ich das starten kann. Im Hauptmenü war jedenfalls nichts, also ist halt nicht irgendwie eine vorgegebene Story, nämlich an mit vorgegebenen Charakteren oder so, aber da können wir sowieso jetzt nicht nachgucken. Von daher warten wir erstmal später ne? und dann gab es irgendwie noch so Sachen, die man sich. Sonst runterladen konnte, aber irgendwie so so Emblem-Ringe hier, aber also so normale, nehme ich mal an, ne? also so welche und zwar von drei Charakteren. Ich nehme an, das sind Charaktere von Fire Emblem Heroes, also dem Mobile-Spiel von Fire Emblem. Äh, die muss ich mir im Somnial abholen, aber also die habe ich noch nicht. Und wenn ich diese DLC-Story abgeschlossen habe, ich habe mir mal auf den eShop hier so die Informationen davon angeschaut. Also jetzt nicht storymäßig, aber so so inhaltsmäßig halt. Ne? Und ja, wenn man das jetzt hier durchgespielt hat, aber wenn man diese Nebengeschichte durchgespielt hat, dann schaltet man Charaktere für den Spiel, für den äh, ja, für den Hauptspielstand frei. Also ist genauso wie in Fire Emblem Free aus also. ist. Wenn man irgendwie die Nebengeschichte von von den Ashen Wolves hier abgeschlossen hat, dann dann merkt sich das Spiel das und dann kann man irgendwie die Schüler von dem Vierten aus sich in der in der Armee rekrutieren. Also ich nehme an, ungefähr so läuft das hier ab dann. Ne? Und ich würde das gerne noch machen, bevor wir das Spiel durchspielen. Dann brennt zwar hier mit DLC Charakteren rum, aber was soll's? Und weil ich will natürlich dann auch von den haben. Ne? Ich will jetzt nicht irgendwie als Spiel durchspielen und dann erstmal die DLCs äh, durchspielen und dann die Charaktere von meiner Hauptstory, die ich schon abgeschlossen habe, freischalten. Ne? Von daher nehme ich mal an, das wird wahrscheinlich das nächste sein, was wir machen, je nachdem ne, was der Level ist oder wird überhaupt funktioniert. Und ja, in dem Sinne sage ich dann da machen wir nachdem das hier alles abgeschlossen ist, aber erstmal müssen wir hier durchkommen. Ne? Erstmal müssen wir hier diese Level hier schaffen. Und ja, ich konnte halt nicht viel machen. Ne? Ich konnte jetzt nicht meine Charaktere ändern. Ich konnte jetzt hier die Emblemringe, also diese dieser 0815 Emblemringe konnte ich hier alle ausrüsten ich kann ja sieht man gar nicht hier ne wer es nicht zeigen wer jetzt als welchen Ring hat ne aber ja. so ein riesigen Unterschied macht das sowieso nicht ne so äh, ich habe mir diese Level mal hier angeschaut und sieht jetzt nicht so schwierig aus außer hier kommt noch irgendwas übles alles was ich machen konnte ist noch meine Startposition ändern meine Ausrüstungsgegenstände bisschen herum switchen einkaufen konnte ich auch nicht nehmen Macht irgendwie Sinn, ne? weil jetzt alles zerstört und so. Von daher, wir müssen jetzt mit den Einheiten, die wir jetzt auch haben, weiterspielen. Ne? Das ist immer irgendwie noch voll erschreckend. Er ne? weiß, wenn ich jetzt irgendwie fünf, sechs Leute verloren hätte im letzten Kapitel, dann hätte ich nur noch fünf, sechs Leute, die ich hier spielen könnte. also irgendwie gruselig, aber egal. Schließlich höchstwahrscheinlich, nachdem wir hier auf Los äh, gehen, unsere Armee an, was ich übrigens gemerkt habe, äh, sie ist am Lächeln. Das war sie, glaube ich, sonst nicht immer, wenn sie auf der Gegnerseite war. Hat irgendwie so ein so ja, wie er ne? so, ein, so ein grimmigen Gesichtsausdruck, ne? weil sie halt böse war. Aber jetzt ist sie gut. Jetzt tut sie lächeln. Äh, sie ist halt 35, deswegen weiß ich nicht, ob ich ihr irgendwie eine Menge Kills ergeben werde. Ich weiß gar nicht, wie die Level überhaupt hier scalen. Ja, von von Dieben und Tänzern, weil wenn das Maximum Level 40 wäre, zum Beispiel, dann würde das irgendwie bedeuten, dass mein Tänzer auch auf level 40 hochleveln kann aber meine tänzer und meine diebe welche über level 20 gehen können die sind schon die sind das level 25 also die sind alle unterlevelt ich weiß es nicht der 35 sieht ziemlich hoch aus für das jetzige level das wäre ungefähr laufstadt gleiche level wie mein hauptcharakter ne? er, hat, er ist ja halt bis level 20 gegangen dann hat er sich weiterentwickelt hat er noch mal 15 level hat sind 35 level in fire emblem terms nein, fire emblem terminology also er ist auch level 35 mehr oder weniger von daher wird das passen ne? So, ähm, warum ist fram ganz vorne <lacht> da stimmt irgendwie was nicht so ähm, ich glaube hier ist besser ne? wo ich glaube ich habe ihn irgendwie dahin platziert. So, ich kann halt nicht viel machen ne? dieses kapitel sieht nicht streicht aus außer wenn ihr irgendwie fünf millionen verstärkungsgruppen kommen wie beim letzten kapitel Aber wir sind keine truhen hier sind keine anderen sachen und ich nehme an ich muss hier diese dinge einsammeln ne? weil das sind alles die ringe von unseren emblemen und ich nehme es einfach mal an ich muss mal hauptcharakter dahin weil er ja nur die Ringe hier erwecken kann ne? übrigens verzerrt ne? überall werde ich jetzt als verzerrt angeredet was ich irgendwie lustig finde da verzerrter leo überall steht jetzt verzerrt gott ja dann wie gesagt viel konnte ich nicht machen das heißt los geht's Guck mal wird hier abläuft alle blumen ringe wieder erlangen aber wir gehen schon ruckzuck rein Letzten Kapitel ist eine Menge abgegangen, storymäßig wie ne? fünf verschiedene Aufstehungen. Ne? Auferstehungen, also Wales, war es ich, ist auferstanden. Ich bin aus dem Tod wieder zurückgekehrt. Sombron ist auferstanden und zu neuen Mächten hat neue Mächte und zu so bekommen. ne? Also, sehr viele Auferstehungen, so Ringe sammeln, beschwöre Embleme, in denen du verzerrten Danilo neben einem der Boden liegenden Ringe platziert an einem linken Ring platziert okay wollte schon sagen yay weil er hat sich der Gruppe angeschossen und sie ist halt eine magierin ne? sie sieht jedenfalls so sie hat eine Menge Resistenz was ich sehr gut finde ich weiß nicht was ihre Standardgeschicklichkeit ist nehmen 23 an ne? 23 Sie hat irgendwie hier so eine coole Fähigkeit, ne? Das heißt, wenn ich ihren Ring gebe, dann legt er sich automatisch auf in jeder Runde, was nicht schlecht ist, ne? Selbst wenn sie nicht kämpft, das heißt irgendwie, das, das kann ziemlich broken sein, nehme ich an. So plus ein Schaden und minus drei Schaden. Das ist also genau das Umgekehrte, was er hat, ne? Ja. es im Vergleich Fates auch, ne? Also zwei Charaktere die waren auch Schwestern, die hatten auch den exakt gleichen effekt wenn ich mich nicht irre nur einer hatte den so rum die eine hatte den so rum so ähm ich hatte eigentlich schon den ersten zug vorgeplant aber da war vor zwei tagen <lacht> deswegen weiß ich jetzt nicht mehr genau was ich hier mache ich glaube ich wollte alle gegner ja mal so anlocken ich glaube ich wollte sogar wo ist er bonett hier packen so, wie gesagt, ich kann meine Charaktere nicht ändern. Ne? Das heißt, Wanda ist jetzt hier ein bisschen gestrandet. Ich habe nicht mit Das heißt, ich kann ich aus sicherer Entfernung mit ihm Charaktere heilen. Ne? Das heißt, er kann jetzt nur noch angreifen und ja, das ist ein bisschen gefährlich. Ah, mal gucken. Ne? Ah, er hatte auch ein Tomahawk, da hätte ich hier eigentlich ihn da platzieren sollen wahrscheinlich hast du ein ah ja du hast ja halt jetzt. ich habe dir halt gegeben übrigens ne? so ich gebe dir glaube ich, glaube ich pack glaub, ich dich da hin, ne? schaden machst du. wenn du ein Tomahawk hast, dann machst du neun krit hm. schade machst du überhaupt du vielleicht auch mal nach 41. was ist dein Effekt? Oh. Ach. Hm, ich kann auch sie einsetzen. Ja. Ich habe ein bisschen sicherer. Jetzt sicher, sie wird halbwegs gut ausweichen. Oh ja, 100 Prozent. So, dann hm, da kann ich doch vielleicht sie empfangen. Er ne, hat es tun bei Wann oder oh, 29. Also wir locken so viele Leute wie möglich erstmal an hier, ne? Dann im ersten ne? Muss sagen, so muss sagen, ich gut ausweichen, ne? So. was ich auch machen könnte ist, ich könnte Warte mal, du machst weniger Schaden, ne? Nehmen mir Mist. Ja. Aber ich habe ich zwei Charaktere, die sich dem anderen Leuten platzieren können, ne? um die zu buffen. Warte jetzt nimmt sie irgendwie weniger Schaden, aber eigentlich voll Schwachsinn, nicht? Weil sie nimmt so keinen Schaden. Aber Warte mal so, mach mal Linie. Für den Fall, dass du getroffen wirst, noch mal Protection hier rein meine protection wird nicht abgenommen wird nicht weggenommen wenn der charakter ausweicht das kann man ruhig machen ja ne? so, und ihr seid alle mario stand Für dem fall dass sehr oh. ein bisschen happig wird ja man da du musst was weit entfernt sein von allen ja so los geht's daneben 0 hm. hm. Prozent. Ein Kret? Nein, okay. So. deswegen schon wieder mehr Leute als ich eigentlich will sie ist oh. Oh, er trägt mich aber weil dieser, war diese pirouette echt nötig muss ich einfach zuschlagen mit dem teil okay. okay so viele leute haben sich hier nicht bewegt finde ich gut. So, wie hockst du eigentlich immer noch auf level 10 um Versteht das nicht Gehen Wir man so ein schwertchen aus hat natürlich wieder ein bisschen zu wenig ist Ja. Ein bisschen Kelle holen. Okay. ja. Mm, mm, mm, mm, mm. alles klar mehr krit <lacht> sie hat dort wirklich nur werte gegeben die ja noch mehr krit geben glück und äh, fähigkeit so. hey wanda <lacht> <lacht> nee. obwohl nee. obwohl ja so, mal dich los würde ich sagen solange also nicht ein sturm von den millionen gegner kommen ist dann eigentlich noch relativ chillig ja finde ich so, ich brauche jeden hier zum angreifen hier sind wieder eine menge gegner so, oh. so. Ich will diese sehr verdrehte musik äh, 37 du hast nicht krit oder du hast crit 15 watt kann ich eigentlich well einschicken ne? das ist nicht weil das weil sie macht mit dem mehr schaden So, sie kann schon mal hier ein bisschen schwächen, würde ich sagen. Ne? Alter, ist das den krass. Sag. Ja, die sind ein bisschen überlevelt hier. na Warte mal, ich könnte auf ihn losgehen mit. Oh ja. Wanda. Das heißt, das hast du hast doch bestimmt den jetzt zu treffen. Ne? Äh oh, hey, schon mal da Mal dem Mondschutz. Ich bin in Lebensgefahr. Ja, ich habe nicht mehr mit Kaya. Ah. Königsritter. Ist jemanden? Ist hier jemand zum Heilen da? Ja. Äh. Oh, du hast ist eine... Ich lieber dicht ein, ne? Müssen eigentlich nur dafür sorgen. Muss eigentlich nur sorgen, dass das hier abgeblockt wird weißt du, Eine Silberlanze. So, ja, die sind ja auch noch. Ja, nicht erst mal drum kümmern hier, ja, ne? Äh, ja, ja, man könnte echt, gleich mein stärkster Charakter sein mit dem, mit dem Silberschwert, ne? wegen so ein Ding in der Hand drückst, so. hast du ihn downhauen. Ja, so. ich bin zwar ein Heiler, also so kein Schaden genommen hier in dem Zug. Sehr. Nicht so, ähm. down ganz so nach aus, ne? Nö. Warum überlebst du damit? Genau... Gibt's da jetzt nicht. Ähm. weiß ja los? überleben die alle mit einschlag Was wir los? Ja, ich verstehe nicht, was hier los ist. Wir haben keine Effekte oder so, aber überleben wir irgendwie mit einschlag. Du kannst ihn erledigen. Warum? Egal, mach. Verstehe jetzt nicht. So, dann gehe ich hier rein. Du dürfst mich eigentlich nicht treffen, ne? Also ja, gut wie nicht treffen. Oh ja. Aha. Oh. Ich weiß nicht wieso, aber ja, ich muss wahrscheinlich ihn ja. Stimmt, ich habe ja. Er wäre zu stark oder viel zu schwach. Nein, sieht es nicht. sehen an 32 ah, das ist genau richtig das ist genau genug ah. mal an. Und wird halt überleben, ne? Muss man auch Karakter neben plakieren, ne? Mit ey. na gut, dann gehen wir hier hin und du hier. Ein. So. Ah, ja, Momente immer gefällt, aber in Ringe. Ja, ey. ich habe irgendwie niemand, alle meine Ringe. Es war auch ein war irgendwie für die Hälfte des Spiels. Irgendwie nicht. Äh, spielbar war das ist schön? Ja, warum ist nur 10? mal. aus dem Sattel rausgeschlagen. Oh, Figur. Sehr cool. So, dann nehme ich an muss ich hier irgendwie hin, ne? Kann ich natürlich nicht hin... Hier hin haben wir ihn hoch. Ach, der fährt natürlich auch noch ein. Okay. Ich werde den Typen sowieso nicht. Ich hätte den Ring sowieso nicht erreichen können. Ich habe mich da so bewegt, dass ich den nächsten Zug erreichen müsste. Ja, Na, ich hab schon gedacht. Na, natürlich ist hier noch was hat. Kapitel kann gar nicht so schwierig sein weil es irgendwie so darauf ausgelegt ist dass ich hier halt nicht irgendwie hm, warte. So. ach ja der Meteor habe ich vergessen weil Kapitel ist halt so darauf ausgelegt ne? im Sinne von du musst diese Sachen jetzt zwei miteinander spielen, ne? Du musst hier zwei Kapitel miteinander spielen. naja Muss das ja irgendwie möglich sein, ne? So 1 2 3 4 5. Ding ding. Ja, wird mal stehen, aber aber den ja. Und ihr chillt mal, wie ich sagen, ne? hier ich frage mich ob wir mir die Ringe einsammeln ob wir die noch direkt benutzen können so kann Ahnung wir gehen irgendwie weiter nicht ja da ne, also soll ich mir vielleicht irgendwie überleben überlegen ne Stop. aber ich nehme jetzt mal sehr stark an oh nein keine Heilung mehr oh, ich habe nur einen heilstab ich noch nicht angekratzt habe im Inventar. Gott sei Dank habe ich den letztens schon gekauft. Also ja, was wollte ich sagen? Voll vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Aber ja, mein Hauptcharakter kann ja nur einsammeln. Ne? Von daher nehme ich jetzt mal nicht an, dass ich irgendwie... Weil ich habe so gedacht, so ja, ich... Äh soll vielleicht aufpassen, mit wem ich die einsamme, ne? Die Ringe ausgewichen. Da hat vielleicht jemanden wählen, der irgendwie, weil rechts ist zum Beispiel Lin, vielleicht jemanden nehmen, der irgendwie viel stärker hat, ne? Damit halt da ist voll stark ist, ne? Aber nein, aber muss ich da reingehen? Muss ich da reinlaufen? Du kannst nicht da reinlaufen. So, wie viel Schaden machst du gegen ihn? Wow, sie wird gewonnen. Schottet. Das wäre ein etwas ein häufiger Einstieg. Nein, verbündete ohne ringe können sich neben ein verschworenes emblem bewegen und sich über den befehl reden mit ihnen synchronisieren okay ähm, greift ihr die an ihr habt keine staatswerte dann müsste ich mir jetzt irgendwie gedanken machen wer hier wen einsammelt ne? Seh ich irgendwie deren level ne nee. also egal eigentlich uh, they, uh, um. weißt du was würde ich mir bei Bye life eigentlich nicht schlecht dann kannst du ja tanzen nämlich nee? Ja, nee das Ihr hat ihren Namen, sein namen habe ich gesagt, ne? wenn ich das noch mal mache, dann haben wir die irgendwie gelöst und ich wechseln ne? Zwei einen Wert, stimmt, ne? Sie ist ja ein Drache, das heißt, sie bekommt bessere Werte mit ihren Emblemen. Oh, das ist nicht schlecht. Die hat die staatswert von allen Charakteren. Okay, dann ähm, haben wir noch hier? Lucina... Äh, keine Ahnung. Jetzt überhaupt die Werte hier bekommen und so. Ja, nee. Wir tun ja nicht mehr reden. Wir ne? sind ja alle irgendwie jetzt böse. Ah, ähm. Na, machen wir mal den hier So, Protection ist immer noch nicht weg. Von daher <lacht> weitermachen. Ich überlege gerade, wen gebe ich denn jetzt hier links? Ne? Sie wahrscheinlich, ne? als sie eine Menge Stärke hat. Du kannst doch bestimmt ihn angreifen, ohne getroffen zu werden, ne? Oh ja. Aber will ich da hinten Ich glaube ja, ne? Jetzt nicht schon wieder Dutzende Leute hier anlocken, bevor ich irgendwie... hast eine silber als mit 44 angriffskraft nur 36 das heißt du machst 28 du machst genau ich würde aber gerne überprüfen können deswegen warten wir erstmal hier wer schützt mich jemand ich habe ich sollte irgendwie die gegner irgendwie nicht hier in der nähe von den emblemen lassen die vielleicht irgendwie klauen können oder so was man ja nicht ne? wir sehen wir nicht so danach aus aber okay er ist weg okay, ich wusste irgendwann kommt von da welche ich wusste es ich habe es irgendwie gewusst dass da von oben irgendwie gegner kommen ja. Drückt ihn nicht um so. so dann sag mir du aber ah, ich habe genug gegner hier die einige Charaktere aber ohne bestimmte waffen auch echt nutzlos sind ne? die mit irgendwas anderes als mit der Eisenlanze hier herumlaufen würde ne wird hier ganz schön gefährlicher sein wanda da? Okay, warum ist deine chance so niedrig? Alter, sie würde überleben mit einer P. Gott. Kampf. mich aber dann haben wir den Platz hoffentlich wenn ich daneben aber aber ich habe noch Stoß ne ich kann zum ich kann ja nur noch, noch wander zum Retten schicken oder ihn ja kommen einmal 90 prozent oder zweimal 70 prozent also einen moment so etwas das wird irgendwie als hätte sie irgendwie daneben geschlagen geschlagen so, sogar soll mir die diebe irgendwie so ein zeichen geben so haben wir die können irgendwie die gegner die äh, embleme klauen oder was ist hier los Bruder uh, inspiriert mich. Ach ja und Euch ja genau vergiften ja. Nein schön. Ah schon besser. Ich nehme mal sehr stark an. Nach diesem Kapitel werden wir alle Ringe haben. Ne? So. Hey, warte mal, einen Moment. Wir sind auch die erschienen. Oh nein! Ihr werdet auf die Ringe losgehen. Ne? Was passiert, wenn ich die? Hm. Erst einmal. Und du, ja, schon genau, was ich hier mache. Okay, ich sag aber nicht den Namen. wäre nämlich interessant gewesen, so im Sinne von, hey, die haben jetzt irgendwie weil nicht. Für jedes Emblem hier irgendwie ein, einen Satz irgendwie so eingefügt oder so. Okay, ich mache den sogar alles. Ich mache den genau alle. Leute hier anlocken. Bringt's mich ja nicht um, ne? noch fast. Warte mal. Prozent, okay. Mach so. Kannst du Und mit dir mit feindlichen Kräften den erledigen? Ihr macht nichts Schaden, cool. Will ich mal da rauslocken. Ich kann auch den hier ja machen. Ich habe purativ, ne? schon. Ich tu wahrscheinlich jetzt wieder dutzende Leute hier anlocken, aber was soll's. Ja, du jetzt immer beschäftigt, ne? Kann er jetzt gar nicht mehr vorbeikommen. So. Verteidigung acht, 45 das Ist eine Menge Schaden. Oh Gott, sie ist sowas mit tot, wenn sie da reingeht. Ähm, ich schicke dich mal hierhin. Aber ich habe das Gefühl, ich hab gleich von diese fliegenden Typen da angedüst. Der Grund, warum ich das denke, ist, weil ich in deinem Platz hier. Aber ich habe einige Anti-Flugeinheiten. Ja. So, mein Plan ist jetzt, wenn der Dieb jetzt hier kackfrech hier auf den auf den Ring losgeht, ne? da kommt sie, ja, ne? Mit ihren Fernkampfangriff und macht den platt, ne? So war jedenfalls der Plan. So, oder oh, was? C acht Ha. kommen Komm. Hey, das gibt's jetzt wieder nicht. Boah. Ja, war ich mit 49 prozent getroffen ey. darfst du gar keinen erzählen so, und da habe ich schon eine menge leute der geht nach oben hin okay er geht nicht auf den ring los oh, achso, den oh, Mann. So, ich habe ich habe vale. Mit der Macht des Tanzes. Okay, ich glaube nicht, dass ich sie da rauskriege. Äh, was haben wir alles hier? 30, 30. Ihr seid alle überhaupt nicht stark. Wenn ich hier genügend Leute hinpacke. So, wo ist er jetzt hingegangen? er ja, glaubt es aber wieder nicht, mehr ne? aber ich muss schon wieder pinkeln, ne? Also ich mache jetzt hier wieder kurz einen Schnitt. Ich weiß nicht, warum das immer beim Aufnehmen passiert. Ich tue immer vor der Aufnahme pinkeln, aber gut, wir mal. Oh, da bin ich wieder. Ja. Es ist unfassbar. Dabei tue ich immer vor jeder Aufnahme schon religiös pinkeln gehen, ne? Aber um genau solche Situation zu verhindern, ne? Aber dann passiert genau so was. Ähm habe mir sogar eine Notiz hier gemacht auf so ein Blatt Papier mit Bleistift und so ne? also normalerweise tue ich immer so eine kleine Datei irgendwie so neben der Aufnahme platzieren für mich so ey hör mal du bist in dieser Minute hier pinkeln gegangen schneid da draus ne obwohl ich dann eigentlich schon immer beim Bearbeiten der Aufnahme sehe weil da ist immer so eine so eine so eine Linie was also bedeutet da ist irgendwie nichts gesprochen worden ne? was in der äh, was in der Aufnahme immer bedeutet so äh, gerade linie ne? entweder das oder meine aufnahme ist klinisch tot <lacht> aber ja da kommt dann sehe ich spätestens da aber wer weiß vielleicht vergesse ich das ja mal und ja dann stehe ich da ne? und ihr habt irgendwie gehört wie ich irgendwie die notiz gemacht habe und ja außer ich ein stück papier gerade zur verfügung von daher so diese situation ist ziemlich easy ehrlich gesagt Das sieht gruselig aus auf den ersten blick aber die Gegner haben alle so 30 Angriffskraft, ne? das heißt, alles, was ich jetzt hier eigentlich noch machen muss, ist irgendwie hier und hier vielleicht oder hier jemanden hin zu packen, der eine Menge Verteidigung hat. Dann haben wir eigentlich schon alles erledigt. Ne? Er hat 26 Verteidigung, was nicht schlecht ist. Mm. Er ja, allerdings ist noch ein bisschen nervig. So, ich darf nicht vergessen ich kann tanzen mit vale. weil das wahrscheinlich sogar machen werde hier aber da müssen wir ein bisschen ja koordinieren ich gebe, ehrlich gesagt keinen grund nicht mit ihr irgendwie zu tanzen weil sie so wäre so wie ihr effekt irgendwie erklärt worden ist wird sich ja sowieso automatisch aufladen, von daher, ich glaube ich gebe dir, ich glaube ich gebe dir Lucina, weil Lucina steht gerade ein bisschen im Weg. Ich könnte dir eine reinauen erstmal. Lass mal aufhören so stark zu sein dann muss immer fünf schritte vorausdenken wenn du irgendwie planen willst wer sich wie bewegt ich gebe dir lucina so aber so dann könnte ich den ja machen ne? nur ein ist soweit ich muss ihn ja auch noch mit erledigen ne ich werde mich natürlich so platzieren dass ich hier mit vier für vier Leute tanzen kann ne damit sie halt auch Erfahrungspunkte kriegt ne die meisten so mein gott so, die überlebt schon wieder weiß er los oh, du hast linzias mm -hmm. linzias verdammten ring deswegen kriegt er ja nichts getötet habe ich ihn damit ihn als ersten geschossen habe ich damit ihm als erstes geschossen wanda kannst du den erledigen <lacht> ja, kommt passt schon 90 prozent ist genug wenn nicht kann man ja noch tanzen ne? <lacht> perfekt <lacht> Haha, Momente. So, ein bisschen doof jetzt hier mit ihnen nichts gemacht aber egal so sehen wir zum ersten mal ich kann nicht tanzen <lacht> <lacht> hm. äh. okay anscheinend kann ich meine embleme nicht benutzen also das ist gut zu wissen <lacht> Ja. Ich wünschte, das hätte ich ein wenig früher gewusst. Okay, wir müssen hier irgendwie. Okay, ähm, so du, du musst hier rein. Du musst hier rein. Du, ähm, oh. äh, du musst. Ist hier deine Sicherheit. Ja, solange ich da jemanden hinpacke, der blockiert. So. Ähm. Du machst den ja, sieht auf den ersten Blick etwas gefährlich aus. Aber so ich meine, er macht jetzt ein bisschen Schaden gegen ihn, aber wird schon klappen. Okay. ich will ja nicht nochmal mit acht Prozent treffen. So, dann gehst du hier rein, was ihn ja platt. hat den tempo fehler anscheinend. so und jetzt musst du ja alles trinken ne gut ist das gute ist er kann sowieso nicht von all den leuten die auf einmal angegriffen werden von daher hat der kann von zwei leuten maximal angegriffen werden also viel schaden kann er gar nicht nehmen so Okay, das hat irgendwie funktioniert. Pff. Geht trotzdem mal da rein. So, da haben wir noch hier ein paar Leute, die irgendwie zu so spät zur Party erschienen sind. Ich kann mir jetzt mich nicht um den Typen. Ich brauche glaube ich die Leute alle. Dann mal unsere Kollegen ja hinpacken ja ein bisschen aushelfen können ne es also aussieht scheint die die ja nicht irgendwie auf die Ringe loszugehen von daher was einfach in die auf uns zukommen außerdem möchte ich hier niemanden anlocken und dann kommen irgendwie hier und hier auch noch Leute ne? da würde ich lieber irgendwie meine Charaktere alle an einen Ort packen mit verstärkung kommen wir wenigstens alle an einen Platz. sind was so, geht daneben oh. so, Ich wusste, er bewegt sich. Ach, jetzt haben die schon wieder Hilfsangriffe. Okay, was ehrlich ich gesagt? optimal was hätte passieren können ne? wenn er ihn jetzt erledigt hätte dann hätten wir noch mal Schaden bekommen von jemanden ich hätte sehr böse ausenden können okay ich habe nicht gesehen hat du einen Fernkampf angefasst ich dachte du hast ein Nahkampf hier da bin doch jetzt tot äh, ja wir sind tot Oh Gott. Oh, oh. Oh, man ah. na oh. halt na alles nur weil der tanz nicht funktioniert hat ey. den Zug sowieso noch mal neu machen, habe ich so gefühlt. Gefühl. Hm. Ich überlege gerade. Ich glaube, das bringt es nicht. Halt mal. Wenn ich vielleicht nicht gedoppelt werde, dann könnte da was werden. Glaube, jetzt müssen wir eigentlich überleben. Ich bin auch blöd, ne? wenn ich nur warte, dann kommt ja noch, noch zwei Verteidigungen. Oh Gott, jetzt gehen sie aber wahrscheinlich auf ihn los. Ne? Uh -oh. Immer merken Mist, ne? immer irgendein Mist ist ja immer man nicht beachtet. Ey. Okay. Müsste eigentlich gut gehen hier, ne? Also wenn sie jetzt alle auf Clan gehen, die können ja die können alle auf Clan losgehen und dann ist er tot, ne? Das ist bestimmt genau davon passiert jetzt, ne? zu wand Ah oh gut. Was hier? Ein bisschen mehr Verteidigung. Okay, jetzt können wir gar nicht auf links losgehen. Naja, die gehen beide auf links auf ihn wieder los. Von denen kann nur einer jetzt links erreichen, also Unterstützungsangriffe auf der Gegner sind so nervig. So, jetzt muss ich die Leute hier alle erledigen. Ist euch als am liebsten diese leute hier erledigt die mit dem, ihrem blöden treffer chance mir auf den nerven gehen mit deren deren äh, Doppelangriffen. ach ihr wisst was ich meine ich fand das ist nicht dass ich nicht tanzen konnte haben wir alles ruiniert der ja voll tanzen können hätte ich jetzt alle meine leute die jetzt auf der rechten seite sind nach links platzieren können hätten voll den vollen tag gerettet aber ja. oh. Oh, das heißt ich kann auch mit dings nicht schießen ne? mache ich denn jetzt hier ja, nein, ich kann gar nicht den sein links einsetzen so. 70 Schaden meiner muss ich machen ne? so ich muss dann zwei leute hier haben die hat hier alles ablocken. Ne? zum beispiel Eden. kannst du nein hm. also schwierig ist das hier eigentlich nicht, ne? so. mein Gott. ich glaube nicht damit treffen kannst ne? also nicht nur er allgemein niemand so ich ich muss dich boxen sorry an den links geben du, hast, du bist mir ausgerichtet wie kannst du sagen ich wagen oh. jemand weicht den wir haben gott aus so wer hat noch verteidigung du hast verteidigung also du kannst dich genau noch deinen platzieren Der Protected, so, ähm, ich mache einmal, Oder kannst du jemanden? Na, nee, du ein. Dann du ja. Dann ist eischillig glaube ich. Ne, so was hat schlimmste was hier passieren kann? Äh, kannst du wähl vale Doppeln mit sie gern da beziehen. Jetzt halt die Charaktere ja ein bisschen <lacht> auf trab halten kann. <lacht> ob du so blöd bist. Wo ähm und warten das ist das okay ja ne ist bei die wand an die ich da aufgebaut habe wen gehst du los Ah, er will mich sprechen aber wenn er keinen Schaden macht, dann, dann kann er mich nicht brechen. Ne? Das habe ich auch schon mal gemerkt. Hm? Also Frauenwald. Muss schon sagen, der Gegner hat eine interessante Stimme. Ah, da kommen noch mehr Leute und mehr Leute und mehr Leute. Mit X-Caliber. Erfahrungspunkte bekommt sie, wenn sie Gegner erledigt. Nehmen wir mal an, nicht so viel. Ne? Ja, das ist zu wenig. So, ja, sie kriegt natürlich so paar Punkte von unserem Hauptcharakter. Hier. So, nein nein, nein, nein, nein, Der Typ hat ex -Kalibur, mann Äh. machen wir den ja ich dachte einfach auch als ich meine kg so platzieren kann hat die neben meinen Hauptcharakter stehen wegen supportpunkt und so ne? Ja, langsam auch oh, mal reinkommen. aber oh, HP, oh, kannst du ihn erledigen. Ja, ne? ich finde, ich benutze mit ihr irgendwie. mehr so, oh, ja, ich liebe es. es gibt nichts schöneres als Magier mit Einschlag wegzuhauen. Also irgendwas sehr befriedigendes ist, hat irgendwas sehr befriedigendes an sich. Der ja, Geschicklichkeitsdieb, also die ganzen Mini-Sachen die die Charaktere noch haben die können sie noch aktivieren aber keine Dings ja keine Emblemfähigkeiten fähigkeiten, Emblem -Fähigkeiten. lass mal da und du Protects mal Hey Wander den da ah, kommt, versucht ja, er immer mächtiger, was für meine Verhältnisse nicht sehr mächtig ist, aber es ist immer noch mächtiger. Ja, du hast doch bestimmt einen Support mit wählen. Vale, ne? war keine biorette ist war einfach nur stumpf drauf gehauen so. egal er sieht immer so aus als wäre irgendwie so bereit für so ein joystick match wie wo sie wo so zwei ritter sich Aufeinander zu rennen, sich versuchen irgendwie vom Boss zu hauen mit so Lanzen. Ja, das wäre jederzeit bereit für sowas. so 80 Prozent kommen. von jemand anders kaputt? Okay. Okay, wir nähern uns langsam hier an. So, er ja, wie mache ich ihn kalt? Wahrscheinlich mit ihr. Ne? Sie entwickelt sich jetzt so langsam zu, zu so einem Magie-Killer. Ja. Er hey, warte mal das ne? so, bewegt, dass ich nicht ganz um die beiden eigentlich kümmern. warte mal momente ne? momente aber hier hat niemand habe verloren du hast HP verloren und sie jetzt sich an erfahrungspunkte an Supportpunkte punkte ja noch ausschöpfen besser überhaupt ob oh yeah. hey ja oh yeah. du bist neu Du brauchst du bleibst da und chillst alles gleiche daneben und kreb dreck einer hier überlebt natürlich so ich bin sofort der nach rechts gegangen ist So, du kannst mich gar nicht kontern. Sag. Sag. Äh, kannst du ihn heilen? Ja, zur Not kannst du ihn heilen. diamant hat ein bisschen abzittern auf der Karte. Ich bin nur eingebildet. Sonne, ich heile mich selber. So. so, ich darf vielleicht mal in meinen Hauptcharakter nach. Links bewegen, ne? Ja, okay. Oh, <lacht> Lauf ich aber nicht dran, Mann. relativ chillige level bisher ne? Ich ja ne? schon sagen ist wahrscheinlich auch so gedacht ne? Ich kann ja nicht irgendwie so eine killer level geben dem man irgendwie nicht zurück zum sommer gehen konnte und so ich vorbereiten konnte ne? so also nehme ich mal an ja, kannst du ihn fast töten du kannst ihn sogar ganz töten wenn du willst. Ich will, dass du ihn auch passt Nein. Nein. jetzt brauche ich mal der diese person ganz töten kann zum beispiel bundet genau sechs da kriege ich aber auch keine bündnis erfahrungspunkte ne? müssen kg so bist du ja Lanzenkämpfer Bonett keine Ahnung also kurz davor aber sehr was passiert Hm. ist mal passiert wenn man bei den ja zweimal versucht eins aufzusammeln mit dem gleichen charakter Ich mir sie gut als Heiler vorstellen, wenn ich ihr Dings gibt, ne? Wenn ich ihr äh, gebe, wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Keine neuen Gegner, cool. Du hast Schwierigkeiten. 20. Schaden macht das. Ah, aber so, so merkwürdig, ich sie ohne Crit chancen zu sehen. Nein, kriegt jetzt aber raushauen, ne? jeder kriegt ein jeder kriegt ein geht man das will ich mal sehen was passiert ne? Mikaya ja zwei ja mal gar nicht okay mir ist das wichtig okay mir ist es wichtig okay ganz geheilt letztens. So. Muss ja auch an die Werte denken, ne? Wenn er jetzt zwei Ringe nimmt, dann nimmt er, kriegt er ja nicht beide Werte, ne? Naja. Muss ich ja. Jeden Charakter, jedes Leben auf jeden Charakter ja verteilen, ne? Okay. Oh, du bist so oder so tot. Oh. die hat man nicht gekettet sind hier los? Warum dass meine Heiler jetzt irgendwie alle voll unter Level sind? Die sind meistens mal voll hoch, äh, voll hoch gelevelt worden. Aber ich glaube, ich weiß, wo er Ne, Kommt daher, weil jetzt irgendwie mittlerweile jeder Stäbe benutzen kann. Ne? Und dann irgendwie jeder kann jetzt irgendwie Leute heilen. So, Wanda, so holst immer dort mit auch mit Schwachsinnig. Ne? Jetzt hat er nämlich Magie und Resistenz und so. mit oh, mit Und mit und mit mit mit mit mit das mit mit als wenn die mit mit mit mit mit einfach sagen einfach nur, irgendeinen satz das ist einfach eine Lücke. Und dann heißt es so, oh, das ist, äh, da kannst du alles einfügen, ne? So, was haben wir hier? Silberbogen. Kann ich dich anlocken? Ja, ne? 38, ja, komm, passt. Na, oh, ich dachte, er wäre, ich er wird den erreichen. Oh. Oh. Die typen sind euch mal auf mich zugekommen, Mann. Schweine. Da von oben die Materie gekommen. Alter, das Spiel weiß aber auch echt irgendwie, wie und wann die Gegner hier kommen müssen. Ne? So. Also wat? ich warte dann einfach hier auf euch. Ne? Jetzt darf mich da sowieso nicht, ne? 124 18. Ihr trifft mich zu vier Prozent. Klappt passt. So. War noch nicht hochgelevelt, man. ein bisschen support aufbauen mit Bail würde ich sagen nein da ist zu viel aber da ist noch meister lanze okay dazu ist das ein silberschwert das wird sie nicht umbringen Ich weiß gar nicht näher gekommen, ey. Warte ich eben auf euch. Gott. Äh, kannst du ihr überleben? Oh ja. Nee, der hat eine Kriegeraxe das mal Mach schnell ich doch lieber hier. Ah nee so trifft man Pflege, das also ist ein Aktkämpfer mit wenig Genauigkeit. Oh Gott, oh, du bist tot. Mein Fuß ist in der Treppe drin, ist aber trotzdem tot. So. Noch mehr Fähigkeit. so cool ich letzte mehr ja schaden gemacht eine menge das mal ein bisschen hier mal ein bisschen support farben so viel chancen haben wir ja nicht mehr Du hast ja bestimmt auch ein Support mit ihr. Ne, du war an Erfahrungspunkte? Ja, also vier warte mal. Wo es da ist, die Chance für ihn nachher ist hier oben verdammt. Ah. wahl weg sie kriegt noch mehr geschicklichkeit jetzt hm, ah. mhm. Na ein meisterbogen sie ist so kurz davor ja, irgendjemand heilung irgendwer irgendwer braucht heilung wanda du kannst doch bestimmt die leute hier one ne? oh ja 98 prozent ja natürlich warum nicht stimmen hören sich irgendwie gar nicht irgendwie so an es würden irgendwie zu denen passen ja als würden da sich irgendwie so kleine mäuschen irgendwie verstecken in deren körper einfach so ein trench code <lacht> mit ist irgendwie so eine Maus versteckt. So, 12 mit dem krit hast du mich noch nicht mal weg. Cool. Machen wir den ja. namen support stimmt sie hatte gedacht irgendwie sie hatte irgendwie er hat irgendwie ein Fanclub von ihr oder so ich fliege ja erst wenn ich das protection vergessen Sieht aus wie ein Kill für Wanda. Ja. Da waren auch noch Leute, ne? Einer. Wanda, wo bist du? Ich habe da was für dich. Zum Spielen. Und zum Naschen. Und Schokolade. Ja, ja, ja. Meiner wir kommt dann Lichtschlag, nachdem der gestorben ist. So, uh. das war eine überraschende Leistung für dieses alte Gestell? Cool. Okay. So, ich, also das wird ja eigentlich immer einfacher, habe ich so ein Gefühl. helfen Dollar, den krieg ich da bestimmt irgendwie angelockt ne? Mit dich zum Beispiel, obwohl Elfen Donner gibt neun. Ich muss sie bringen nämlich mal einsammeln, ne? Damit die irgendwie. Das verpacken wir dich und dich daneben Jetzt bekommst du noch weniger. Ja, wie wär's mal, wir, wir das hier noch mal versuchen, ne? Könntest du bitte näher kommen? Wäre so toll. Das kann man aber Protection einsetzen. Machen Support mit ihm, ja. Aber wenn du nicht näher kommst, dann komme ich halt auf dich los, ne? sagen sind schon ein paar coole sachen passiert so in den letzten folgen ne? oh, nice. ich meine es war super anime was ironischerweise nicht so typisch ist für für feier emblem warum ist er der einzige der sich bewegt ja. Cool, der ist nicht auf uns zurückkommen man könnte meinen feiern wenn wir irgendwie voll anime ne? aber story mäßig eigentlich nicht so in den meisten fällen ne? nur halt dieser teil ist schon so ein bisschen weil nicht Drückt schon so ein bisschen so auf die ganzen anime tropes hier was ein Charakter mit der schrecklichen vergangenheit Bell. Da tausend Jahren zum ersten Mal jemanden, der sich für die einsetzen, also war eine obwohl ich mag es ehrlich gesagt eher so. mein Feiern ist normalerweise gefüllt mit Politik, was jetzt nicht so mit mir so gut resoniert, ne? aber hm, das sieht auch nach ein wand aus, aber dann kommt er ja ne? so. Ich kann auch gar nicht näher rangehen wegen diese Typen hier. Überall. Also ich bin schon ein bisschen besser, dass das Spiel so ein bisschen mehr, mehr so Anime ist, ne, Im vergleich zu den anderen Teilen. Ich persönlich finde weil ja nicht Politik ausgedehnt ausgerichtete spielen die sich nicht so interessant da ja, gehen wir hier wir konnte fans die zwölf damals nicht so leiden muss eigentlich ein super spiel ist ich, denke, ich finde es irgendwie mehr zu schätzen als damals als ich das zum ersten mal gespielt habe aber mein gott die story Nein, Das Königreich hat es darauf abgesehen. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass dass wir nicht diese Sachen machen, dass dieses Königreich feiert. Ne? Also, keine Ahnung, ich... ich weiß noch nicht mal, wie man Politik irgendwie kann. Mein hier entscheiden sich bei so immer aus. Also, ich bin das von unbezahnt. Politik hat man schon im echten Leben, ne? wenn ich mich da schon.